Hallo liebe YouTuber! Herzlich Willkommen in meinem neuen Video. Es geht heute um Weihnachtssterne. Ganz viel Wissenswertes zum Thema Weihnachtsstern und mal was ganz Neues, was ihr vermutlich noch gar nicht kennt. So, hier ist ein langer Stiel und hier ist eine wundervolle Blüte von einem Weihnachtsstern und das im Schnitt. Ja, das ist das eine Thema, das ist mein eigentliches Videothema und dann gibt es nochmal tolle Infos zu den Christrosen, weil das Feedback war ja unglaublich. Aber jetzt bleibt mal dran. Nach der Intro kommen die ganzen Infos. Also, ich habe ja ganz ehrlich äh, überhaupt nicht mit so einem tollen Feedback von euch gerechnet und ich muss sagen äh, Wahnsinn. Also ich habe diese diese schönen diese Christrosen, diese Dry Pots, ja, die sind hier unten haben die Kunststoff und äh, seitlich diese Flechtung und die Flechtung, die ist ja auch sehr sehr stabil und die verwittert auch nicht so schnell und ich habe auch ähm, gesagt, dass man auf jeden Fall Löcher bohren sollte und ich bin dann am Telefon von einigen gefragt worden. Die haben mich natürlich angerufen und haben alles Mögliche wissen wollen. Ja, ähm, ja, auch ist ganz herrlich. Ja, auch Damen, die 80 sind, haben angerufen und gesagt, ich hätte gern das, das, das. Ja, lieben Gruß an die Christa. Weil <lacht> es kamen welche in den Laden und ich habe dann so viel erklärt am Telefon, dass ich gesagt habe, jetzt gibt es im nächsten Video noch mal einen kleinen Exkurs zu der Christrose, weil ähm, da waren doch so viele Fragen. Also so ein Drypod hat ja unten den Kunststoff und man nimmt mit dem also die Bohrmaschine einen ganz dünnen Bohrer, weil wenn der Bohrer zu dick ist, dann springt Kunststoff leider öfters. Und deswegen also ein ganz dünner Bohrer, einfach ein paar Löcher machen und also ich hatte mit diesen Hydrokulturkugeln gemacht äh, rein und dann einen Stoff drüber. Wichtig ist, dass sich die Erde nicht mit der, äh, mit der Drainage mischt und die Drainage, also da kann man einfach einen Tontopf nehmen, den man hat ist in kleinen klopfen ja mit dem Hämmerchen in Stücke und äh, und dann reinmachen und also nicht viel äh, ist ja die Funktion der Drainage ist natürlich, dass die Erde die Löcher nicht verstopfen kann. Ja, und wenn man das dann alles macht und die Christrose da drauf pflanzt mit einem schönen Gießrand und ich hatte auch <lacht> Anfang der Woche so viel zu tun, ähm, es hat mich total gefreut. Also vielen, vielen, vielen Dank für dieses wahnsinnige Feedback. Und ich sage, ich hätte gar nicht damit gerechnet. Ähm, ich war total überrascht. Ja. Dieser Drypod hat äh, 39 Zentimeter. Ähm, ja, und den versende ich für 32 Euro, wurde ich also öfters gefragt. Und wenn man den dann schön bepflanzt, dann entsteht natürlich sowas tolles unsere christrose die wir ja auch das letzte mal im video hatten ist eigentlich nicht viel aufwand ähm, das sind einfach ein paar zweige drin ähm, sowohl seiten also kiefer hier hatte ich so eine bergkiefer so ein bisschen gröbere kiefer konifere ein bisschen mühlenbeckia Reben. die haben sich auch manche schicken lassen hier. zeige ich euch mal was das ist am Stück. Ich glaube, so ein ganzes Stück wollt ihr nicht unbedingt. So sieht es dann aus am Stück. Das ist mühlenbeck hier. Das ist also eine Rebe. Und die ist verkleidet so wunderschön den Rand. Äh, ja, und, und dann, ach ja, und dann waren da noch die Zapfen. Und Kugeln habt ihr ja wahrscheinlich selber. Ähm, ja, zu den Zapfen. Also hier habe ich jetzt nur eine, eine schöne große Kugel reingemacht. Die kann man nach Weihnachten rausmachen und dann bleibt es den ganzen Winter toll. Und ja, hier sieht man auch so schön, dass also dieser, dieser mit den gebohrten Löchern und aufgrund, aufgrund, der großen Nachfrage habe ich mich auch wieder bewaffnet mit Zapfen, Zapfen und ich habe wieder, ich habe wieder hier zwei Kisten, ne? also ist alles da, äh, diese wunderschönen Strobuszapfen, die so dekorativ sind, wenn jemand jetzt sagt, Oh, das ist aber ganz schön groß, was du, was du da machst. Man kann sich das natürlich auch immer kleiner gestalten. Und eine Nummer kleiner geht natürlich auch, wenn man sich so einen Korb nimmt. Ja, und das ist jetzt ein, so ein bisschen knuffig, rund, der mit den Henkeln. Also es ist ja immer hübsch. Und wenn man den dann bestückt, und meine Mädels haben das jetzt gemacht, also das ist jetzt nicht mal gepflanzt, sondern da ist jetzt ein schöner, Christrosentopf einfach nur reingestellt. Das ist ein Topf, der hat etwa so ein Durchmesser und ist so hoch. Ähm, und der ist nur reingestellt und ausgesteckt. Aber den haben sie nicht mal gepflanzt. Ja, weil vielleicht sagt ein Kunde, ich will die Christrose so. Ja, und dann macht es also so eine irre Wirkung. So, Moment, ich muss mal den Weihnachtsstern. Ähm, eine hat auch gesagt, der Weihnachtsstern stört. Ja, im letzten Video stand ihr ein bisschen zu nah. Heute fand ich die eigentlich ganz schön als Kulisse und habe die einfach mal links und rechts gestellt. Ähm, weil manchmal muss ich auch ein bisschen was verdecken, was wir hier hinten haben. Äh, man muss nicht gerade jeden Eimer sehen. Und dann finde ich das schöner, wenn ihr auf den Weihnachtsstamm guckt. Ja, und das ist jetzt also dieser kleinere Korb. Der ist also auch sehr hübsch und weil man weil Weinranken den jetzt eigentlich erschlagen würden und das habe ich auch einer Dame im ja im, dem Telefon gesagt man kann einfach Efeuranken nehmen blättert macht die Blätter ab und hat dann auch diese schönen äh, ja diese schöne ra schönen Ranken die hier drum rum gehen und die machen auch einen tollen Charakter und sind natürlich für den Korb der eine Nummer kleiner ist ein bisschen feiner Jetzt haben einige zu mir gesagt, Margit, ich bekomme nicht so eine groß, schöne, große Christrose bei mir. Also waren wirklich einige echt verzweifelt. Und ja, also wir, wir sind tatsächlich am Großmarkt Frankfurt ähm, sehr gut sortiert. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diese Anbieter alle haben. Äh, und wenn ihr nicht so eine große Christrose bekommt, weil die ist natürlich jetzt auch schon echt... Üppig, ja, und wenn ich die andere daneben mache, die andere ist natürlich noch, noch größer, ja, die ist also schon echt der Knaller, dann könnt ihr einfach zwei, ja, zwei bis drei kleinere Christrosen auch zusammenpflanzen, weil das ist jetzt natürlich schon echt riesig, was da alles drin ist und was da an Blüten emporkommt, das ist schon echt der Hammer, das gebe ich zu. Also dann könnt ihr einfach gruppieren. Ich mache das oft mit anderen Blumen, auch zum Beispiel mit Hortensien. Oder ähm, wenn man drei gruppiert, dann sieht es auch wieder aus wie ein, ein größeres, äh, ganzes Arrangement. Oder ihr nehmt einfach zwei und macht davor eine, eine schöne Kugel ähm, oder pflanzt noch einen, äh, ich sag mal, wie so eine grüne Erika rein, ähm, so dass ihr einfach so eine schöne Gruppierung habt. Und dann macht es auch eine super Wirkung. Ähm, aber ja, es war mir ehrlich nicht bewusst, dass es so, so schwer ist, solche großen Christrosen zu bekommen. Ähm, also ich drücke euch die Daumen. Ich kann die Christrose leider nicht versenden. Ähm, ich kann leider, leider wirklich nur die Zutaten für dieses schöne Arrangement versenden. Aber leider geht es nicht mit der Christrose. Es tut mir leid, würde ich gern. Aber ähm, die... Die ist einfach zu empfindlich dafür und das ist, die wird dann kaputt gehen. Das ist echt schade. Ja, also so viel zum Thema Tristrosen. Das wollte ich euch auch als kleinen Nachtrag liefern. Und also bei mir zu Hause muss auch jedes Jahr sowas stehen auf meiner, auf meiner Terrasse, wo ich, wo ich von der Küche und vom Wohnzimmer rausgucke. Und ich liebe sie. Und ich habe natürlich zu Hause auch die Lichterkette mit Timer drin. Und immer wenn ich, ja, wenn ich dann kommen 18 bis 24 Uhr ist die an, die Lichterkette. Ich brauche nicht extra raus, ich brauche sie nicht ausmachen. Ich finde es toll. <lacht> ja, Lichterketten habe ich auch noch. Noch bin ich ganz gut bestückt. Ähm, aber ich glaube, zum Ende des Jahres werden sie auch mal zur Neige gehen. Äh, Versende ich natürlich auch. Ich schreibe euch einfach nochmal alles in die Kommentare rein. Ähm, und falls ihr Wünsche habt, meldet euch einfach. Ich bin immer bemüht, sie zu erfüllen. Ich habe auch Adventsgrenze versendet und Zapfengrenze. Ganz liebe Grüße nach München, liebe Ingrid. Wir haben uns total gefreut über dein Feedback. Es war wirklich schön und der Zapfenkranz hat sensationell in dein Wohnzimmer gepasst. Ja, dann zeige ich euch zwischendurch mal ach, ein ganz tolles Werkstück, was wir heute gemacht haben. Da blende ich euch mal Fotos ein. Das ist, Das war... Ja, unglaublich schön, ja, was dann so aus, aus diesen vielen Blüten äh, mit dieser Fülle entstanden ist. Ähm, das ist jetzt heute aus dem Haus gegangen. War, ich hoffe, den Leuten gefällt es, aber ich, also wir, wir waren begeistert. Ja, und dann komme ich zum Thema des Tages. Das sind tatsächlich die Weihnachtssterne. Ja, jeder kennt also die Weihnachtssterne die ja tatsächlich eigentlich aus Mexiko kommen. Das ist jetzt äh, nicht so nachhaltig und regional. Also meistens haben die doch ziemlich äh, lange Transportwege. Aber bei uns gibt es, das ist jetzt auch wieder so eine regionale Geschichte, regional, nachhaltig. Wir, wir haben tatsächlich einen ganz tollen Gärtner. Ähm, der ist bei uns hier in der Region. Der ist in Bad Homburg bei Frankfurt. Ähm, das ist die Gärtnerei Pippert. Wollte ich einfach mal lobend erwähnen, weil es gibt, wir haben so tolle Pflanzen von dieser Gärtnerei und es ist einfach schön, wenn jemand so tolle Produkte macht und dann muss man das auch so sagen. Ja und dieser Weihnachtsstern ist natürlich auch von der Gärtnerei. Ähm, was wollen Weihnachtssterne? Die wollen gern hell, aber die wollen keine direkte Sonne, die wollen keine Zugluft, aber die sollten tatsächlich maximal einen Meter vom Fenster wegstehen. Ja, weil, die, weil die eben diese Helligkeit wollen. Ähm, bei Weihnachtssternen ist auch wichtig, die sollen nicht zu feucht gehalten werden. Äh, und beim Gießen nehmen wir immer ein bisschen abgestandenes Wasser mit Raumtemperatur. Also das Wasser auch nicht so eisig kalt aus dem Hahn gleich. Ja. Die wollen nicht im Wasser stehen. Also die sind ein bisschen empfindlich, aber wenn man so einige Pflegetipps äh, beachtet, ja, ähm, dann kann man wirklich lang Freude daran haben mit diesen hübschen Pflanzen und das ist jetzt auch so ein Prachtexemplar. Da hat gestern äh, ein Kunde hat seinen seinen ganzen ein Selbstständiger hat seinen ganzen Kunden Weihnachtssterne, die hat man eingefilzt geschenkt und da waren dann 20 Weihnachtssterne in dem Kofferraum. Das war ein rotes Meer, das war der Hammer. Ich habe leider kein Foto gemacht. Schade, weil es war ein ganz toller Anblick. Ja, was wollen Weihnachtssterne noch? Sie wollen keine Heizungsluft, also nicht direkt über der Heizung stehen und sie hätten auch gar nicht unter 10 Grad. Ja, und wie geht es jetzt, dass so ein Weihnachtsstern nachhaltig und regional ist? Also unser Bad Homburger Gärtner. Da, wird, äh, da, da werden die Gewächshäuser mit Hackschnitzeln äh, geheizt. Also haben sich sehr viel Gedanken gemacht über und das auch toll umgesetzt für, für die Umwelt. Und es das heißt, äh, das ist keine, ja, keine Heizung, wie wir es in unseren Häusern haben mit, äh, mit anderen Energien, sondern mit Hackschnitzeln. Und äh, die haben also diese Weihnachtssterne im Schnitt. Ja, das sind diese diese die haben also eine sehr, sehr lange Haltbarkeit und die sind jetzt natürlich perfekt geeignet für einen wunderschönen Strauß, den ich, auch, den ich euch auch machen und zeigen wollte. Ich habe jetzt drei von diesen tollen Blüten und mein, ja, mein Gedanke ist, dass ich, dass ich einen Strauß mit diesen Weihnachtssternen mit einem ganz interessanten Grün, ja, das auch diese, diese rötliche Farbe von den Weihnachtssternen widerspiegelt, mit Nordmann-Zweigen, mit Pistazie. Ja, ohne Pistazie ist ja hier auch dieses schöne gefächerte Grün. Ähm, dann äh, wollte ich noch gern Rosen reinbinden. So, Rosen. Und ich, äh, ich mache immer Blätter ab. Ja? Immer Blätter ab. Das ist eine Rose, das ist die Brigitte Bardot. Schöner Name. Toll, wenn man eine Rosensorte nach einem benannt wird, ist natürlich äh, ja, ganz außergewöhnlich. Dann habe ich noch eine Capflora. Ja, dieses, diese schönen Blüten, die sehen fast aus wie gewachst und so, so haltbar. Lassen sich also für vieles sehr gut verwenden, durch ihre lange Haltbarkeit. Und dann habe ich noch eine, ja, auch kleine Blüten für meinen Strauß. Das ist eine Polyantha-Rose mit ihren kleinen schönen Blüten. Ja, wie immer beginne ich mal, indem ich, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, in, indem ich ähm, grün ja Blätter äh, abzupfe und ich möchte ja nie äh, Blätter ähm, also in meiner Bindestelle haben, das heißt ich, ich mache immer alles, was äh, alle Blätter, die jetzt im Bereich meiner Hand sind, die mache ich natürlich ab. Von den, von den Stielen binde dazwischen immer ein bisschen grün, dass ich meinen Strauß fächern kann und habe hab auch immer einen, so einen lockeren Griff. Ja, es gibt auch noch ein Video von mir, das heißt äh, Blumenstrauß binden für Einsteiger. Ich glaube, das ist ein Video, das auch unglaublich oft geguckt wurde. Ähm, das hat auch viele, viele, viele tausend Aufrufe und es ist auch immer wieder gut. Und ich glaube, wenn man, ja, wenn man ungeübt ist, ist es einfach gut, das zu üben. Und als ich meine Praktikumsstelle angetreten habe, meine erste, da habe ich äh, Streuse binden, habe ich, habe ich tatsächlich geübt, ähm, und das ist kein ulk mit äh, diesen schönen Holzstäben, diese Splitstäbe. Ja, da kann man tatsächlich in der Spirale äh, binden, üben, oder man nimmt sich einfach Äste, äh, wenn man die die Blüten, ja, mit denen man die, wenn man die Blüten nicht verletzen will, also da kann man üben, ohne dass was kaputt geht. Und das ist, die sind, das ist eine, ja, die beste Lehre, die man eigentlich machen kann. So, ich versuche natürlich von der Anordnung her immer, dass jetzt die die dominanten Blüten, also meine großen Blüten, dass ich die auch so anordne dass die schön verteilt sind, weil das nimmt das Auge am meisten wahr, das sind natürlich die größten Blüten und die anderen äh, sind, ja, kuscheln sich so, kuscheln sich darum herum, schön sichtbar für das Auge natürlich, aber die dominanten Blüten, die wirken natürlich am meisten. So, hier habe ich noch eine Pistazie, die so ein bisschen rausguckt und es ist schon immer wichtig im Strauß, dass die Blüten höher sind als das oder ja mehr wirken als das grün weil wenn jemand anfängt sträuße zu binden dann kommt es manchmal vor dass die dass das grün so hoch steht und das ist nicht schön wenn das dann so raus ja raus es sei denn es ist so eine schöne Eukalyptusspitze zum beispiel das kann man dann auch mal rausgucken lassen aber ansonsten würde ich schon gucken so ich mache immer die nadeln ab Ansonsten sollen schon auf jeden Fall die Blüten am meisten sichtbar sein. Und das Grün ist ja nur ein, Be ein Beiwahl für die Blüten. Es ist also doch immer recht aufwendig, wenn man dieses Nadelgrün ja, wenn man das abnadelt, dass, keine, dass da nicht so viel im Wasser ist. Und man sollte, eigentlich sollte man das vor dem Binden machen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich dachte, mein Grün reicht mir. Und jetzt habe ich dann doch beim Binden festgestellt, dass es mir nicht ganz reicht. Und ich finde es auch sehr schön, wenn das jetzt hier so eine Mischung ist aus, aus, aus Tanne und Seitenkiefer. Bei der Seitenkiefer, da gehen die Nadeln einfacher ab. Und das, die kann ich dann einfach mit, mit zwei Fingern abstreifen. Ja. So, jetzt habe ich also sehr schön um den Strauß herum ähm, sowohl Nordmann als auch Seidenkiefer gelegt. Und man könnte theoretisch, könnte man es auch so lassen. Ich finde, dass der Strauß gestalterisch immer noch ein bisschen kompletter aussieht, wenn man eine Aralie drum herum legt. Und... Also die Kunden kaufen es auch lieber, es macht den Strauß ein bisschen wertiger und deswegen habe ich mich gerade entschlossen, ich habe das ausprobiert, was sieht besser aus, mit oder ohne und da ich den Strauß ähm, gerne in den Laden stellen wollte, letztendlich könnt ihr das ja handhaben, wie ihr das wollt, ähm, habe ich mich entschlossen den Strauß mit Aralie rundherum ähm, anzubieten oder man kann auch Kirschlorbeer von zu Hause nehmen. Ähm, aus dem Garten, ja, der treibt ja auch sehr, sehr schön. Aber ich lege das jetzt mal drumherum. Und dann finde ich, ist das jetzt schon ein sehr, ja, ein Strauß. Und der hat auch, äh, der ist mit Frischblumen, aber hat doch einen, einen vorweihnachtlichen Charakter durch diese wunderschönen Weihnachtssterne im Schnitz besonders ist. Die haben eine Haltbarkeit von bis zu zwei Wochen. Das ist also echt toll, außergewöhnlich. Und es ist jetzt also eine, ein regional, äh, ja, regional gekauft, nachhaltig durch die Heizung, durch, durch die Gewächshäuser, die mit, mit diesen Hackschnitzeln geheizt werden. Ja, und, und hält lange. Also es in jeder Hinsicht, muss ich sagen, das sind tolle Blüten, die ich dafür jetzt genommen habe. Und ja, das ist jetzt mein Strauß. Und ich, ja, ich freue mich jetzt, dass ich euch den zeigen konnte. Ich bin auch gespannt, ähm, was ihr dazu schreibt oder was ihr dazu sagt. Ich finde es ähm, eine wunderschöne Blüte. Jetzt auch für die Weihnachtszeit. Ja. Und ich sage jetzt wieder mal, ich freue mich, dass ihr dabei wart im Video. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich zeige euch das mal und ich würde sagen... Den würde ich auch geschenkt nehmen, den würde ich mir sehr gern hinstellen. Also, dann macht's gut. Ich wünsche euch viel Freude beim Binden eurer weihnachtlichen Sträuße und beim Verschenken. Und wie immer bei den vielen Arbeiten, sagen ja ganz viele, Margit, ich habe schon ganz viel von dir gelernt. Das finde ich total klasse und ich freue mich immer. Und ich freue mich auch, wenn, ihr, wenn ich euch so viele Dinge zeige, die ihr einfach für euch auch gut nachmachen könnt und nicht so... Ich sage jetzt mal nicht so abgehoben, sondern Sachen, die einfach jedermann gern macht. Und genau so, ja genau so soll es sein und ähm, einfach praktische Dinge und die man mit Freude, wo man sagt, ach das mache ich mir selber auch mal. Vielleicht findet ihr ja sogar auch Weihnachtssterne im Schnitt und wenn ihr keine findet, es lohnt sich mal wieder das Video bis zum Schluss anzugucken, könnt ihr auch die Weihnachtssterne im Topf abschneiden, ja und können die auch in Streusel reinbinden. Auch das geht. Und das ist auch sehr, sehr dekorativ. Aber für heute sage ich jetzt mal alles Liebe und bis zum nächsten Video. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!